Ich glaube, mein Crush als Hermine Granger nach sehr kurzer Überlegung wäre wahrscheinlich... Victor Krumm? Eine Quidditch-Spieler da? Ich meine, der ist bekannt, der hat bestimmt jede Menge Geld. Der ist auch der Erste, der sie durchaus eigentlich ganz gut behandelt hat, glaube ich. Während die anderen beiden... Naja... Waren halt... Auch ihr irgendwie. Von daher wahrscheinlich am ehesten, ja. Für mich vielleicht sogar einfach nur so, dass... Vor allem bei den, bei den frühen Community Cups äh, bin ich ja immer nach Leipzig gekommen und kannte die Leute noch nicht ganz so gut. Äh, und einfach so dieses gesellige Zusammensitzen, sich gemeinsam StarCraft anschauen, was, äh, was ich so mit sonst eher wenigen Leuten gemacht habe, offline. Und äh, das gute Looping Luigi-Spielen äh, hat schon immer sehr Spaß gemacht. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe zu trainieren. Die letzten Monate waren teilweise sehr wenig Starcraft. Wenn ich es schaffe, so mich eine Woche vor vorzubereiten, würde ich schon zumindest boah, oder sowas anstreben. Wenn ich keine Zeit habe, dann auf jeden Fall irgendwie mit komischen Cheeses wenigstens eine Serie holen und jemanden ärgern damit. Der E-Sport-Moment oder zumindest lustigster E-Sport-Moment war, glaube ich, 2012 bei DreamHack Valencia. Da sind wir so als Gruppe hingefahren und äh, ich hatte gerade, glaube ich, meine erste Serie fertig und habe so hinter mich geschaut und äh, da hat The Big One gerade gegen, gegen einen Profi gespielt. Er hat irgendwelches komisches Zeug gemacht mit Main Base zu dritten Liften und Gott weiß was alles. Und das Spiel hat damit geendet, dass sich beide Spieler danach einfach nur so angeschaut haben, dass sie nicht verstanden haben, was da gerade passiert ist, weil es einfach nur vollkommen verrückt war.